Der eSports Basic Manager gibt den Kompass, um sich im Dschungel zurechtzufinden und der eSports Advanced Manager soll den Deep Dive ermöglichen, um einzelne Teilbereiche auch beruflich äh, nutzbar machen zu können.